Jetzt sind es nur noch 8 Kilometer bis Santiago und hier war bei der Kapelle die Pilgerauskunft schon mal gewesen. Ähm, ja, ich musste so heulen, ich, aber die Frau da hinten bei dem Stand, die mich aufgeklärt hat, wo die Messen sind, die Hauptmesse in der Kathedrale gibt es leider bis 2021 nicht, weil da renoviert wird, aber dafür gibt es Ersatzmessen. Und die hat mich dann in Arm genommen und ich habe bei der echt geheult. Und es ist ähm, jetzt schon so bewegend, die letzten acht Kilometer. Oh, ich bin so berührt. Unglücklich. Echt glücklich.